Heute geht es mal an Süßwasser, an einen geheimen See, der eventuell größere Forellen enthalten soll. Seen gibt es hier in Westnorwegen wie Santa Meer, kann man schon was sagen, und ebenso Forellen, zum Teil auch sehr viele Saiblinge. Also, wenn noch keine Saiblinge gefangen hat, hier kann man auf jeden Fall gezielt Saiblinge. Leider aber meistens eben nicht in den Größen, wie man sie sich doch erhoffen würde. Das heißt, 30 cm ist schon ein ziemlich guter Fisch und 40 cm ist in den meisten Seen schon rekordverdächtig, sowohl bei Bachforellen als auch bei Saiblingen. Aber es gibt ein paar Seen, die wohl bessere Forellenbestände enthalten sollen. Und der eine See, den ich jetzt halt besuchen möchte, das ist so ein Geheimtipp, der liegt ein bisschen versteckt, ein bisschen anstrengender hinzukommen. Ich bin mal gespannt, ob da was dran ist. Da gibt es noch einen anderen See, den ich in einem späteren Video noch befahren und beangeln möchte. Der liegt so eine Stunde von hier entfernt. Und der soll, ja, da kann man durchaus mal die Superlative gebrauchen, die ja inflationär in vielen deutschen Angelvideos gebraucht wird. Monsterforelle! Die enthält tatsächlich sagenhaft große Forellen. Ich wusste gar nicht, dass Forellen so groß überhaupt werden können. Ob man natürlich so eine große Forelle dann noch erwischt, ist eine andere Frage. Aber es scheint von eine ganz spezielle Art zu sein. Welche Art konnte ich auch noch nicht herausfinden, aber wie gesagt dazu in einem anderen meiner Videos. Hier geht es jetzt erstmal an einen See, wo die üblichen Bachforellen drin sind, aber hoffentlich etwas größer als 30 cm. Entlang geht es am schönen Förderfjord, bzw. einem Ausläufer davon. Hier gibt es auch Lachse drin, also die man außerhalb der Saison auch noch fangen kann. Manche Lachse können halt nicht mehr aufsteigen, weil eben ihre Zuflüsse zu Wasserkraftwerken auch funktioniert wurden. Und die Seen, die ich gleich anfahre, wir haben mehrere Wasserkraftwerke, wobei der letzte Ausgang hier unten in ins Meer führt, in den Fjord führt. Die Umwelt zum Teil eben eine Katastrophe, für die Fische zumindest. Strom ist dadurch aber extrem billig hier in dieser Region. Also wenn es regnet und wenn viel Wasser runterläuft, haben wir schon nur 1,2 Cent umgerechnet bezahlt die Kilowattstunde. Und jetzt haben wir erfreulicherweise mal seit fast zwei Wochen Trockenheit und da ist auch schon was teurer. Da ist es jetzt so um eine Krone, eine norwegische Krone das ist ungefähr 10 Cent die Kilowattstunde. Daher lohnt sich auch hier besonders ein E-Auto. Also das macht vom Spritverbrauch einen, oder vom Energieverbrauch einen ganz erheblichen Unterschied. Sheeps in front. Ja und Jetzt heißt es Laufen. Ich hoffe, dass sich der Weg lohnt. Hier geht es ganz schön aufwärts, aber man wird halt mit einem tollen Ausblick auf den See da unten zum Beispiel belohnt. Ein kristallklarer Bach von der Landschaft Norwegen. So, jetzt glaube ich bin ich da. Sieht schon mal sehr verlockend aus. Ja, wenn wir den südlichen Gefilden wären, würde ich jetzt sagen, hier sind bestimmte Schwarzbarsche drin. Und ich würde einen Popper schmeißen. Forellen sind offenbar jede Menge drin, aber wie fangen? Wie kann man über den See drüber gehen, das sieht auch interessant aus. Wichtig ist auch eine Bullbrille natürlich. Ja, die Bullen, die zwei, haben sich inzwischen als fünf herausgestellt bis jetzt. Was auffällt, ist, dass er wesentlich nahrungsreicher als die anderen Seen, die ich hier noch in der Nähe habe. Also richtig Schlamm und Wasserpflanzen, wo Frösche und Insekten, obwohl offensichtlich kleine Forellen hier sind, hat keine Gebissen. Möglicherweise auch zu klein mal wieder. Und da hinten ist der eigentliche See. Bären gibt es ja auch in der Gegend. Noch ein paar, aber die muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Ansonsten hier nordischer Urwald. Heute bin ich nochmal auf dem Weg zum Geheimen See. Das letzte Mal habe ich keinen möglichen Zugang gefunden. Das Ufer, das relativ flach war und gut erreichbar war, das war total bewachsen, nicht anzuwerfen und zu flach. Und die andere Seite, dafür habe ich jetzt die Gummistiefel. Natürlich gibt es noch andere Gründe für die Gummistiefel. Aber ich hoffe, der See lohnt sich. Von der Optik auf jeden Fall. Oder? Ist doch ein Traum hier. Gummistiefel sind nicht nur für den Matsch gut oder für das Warten durch Wasser, sondern auch für Schlangen, denn es gibt ja tatsächlich in Norwegen Kreuzottern und Ringelnattern. Sollen zwar nicht so furchtbar giftig sein, aber ausprobieren möchte ich das jetzt auch nicht unbedingt. Da hilft es natürlich auch zur Abschreckung, denn die Tiere sind eher scheu, dass man feste auftritt. Dann wuseln die sich dann von dann Gerade mal in solchen sumpfigen Gebieten ist es natürlich ideal. Ein idealer Lebensraum, den sie wahrscheinlich in vielen anderen Ländern nicht mehr finden. Jedenfalls habe ich in Costa Rica keine Schlange gesehen, aber hier in Norwegen. Sieht aus wie Blaubeere ist aber ein Nadelgehölz, das ist nicht irgendwie durchgewachsen mit Blaubeeren, sondern die scheinen tatsächlich in dem Nadelgehölz zu wachsen. Das sieht aus wie der ideale Spot für mich. Aktivität ist auch da. Ich bin hier mit der Kombo von meiner Tochter. Eine super kleine, aber feine Spinnrute mit kleiner Rolle. Ich weiß gar nicht was es ist, ein er oder sowas? halt Spielzeug. Aber damit haben wir tatsächlich schon einen ziemlich dicken Dorsch gefangen. Und das ist natürlich das Ideale für einen Rucksack. Die passt einfach in den Rucksack rein. Ich stelle euch auch mal den Link unter die Beschreibung in dem Video. Ich fange erstmal klassisch mit Spinnern an. Am besten direkt was Größeres, weil die ganz kleinen Forellen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die Erwartungen waren natürlich groß, aber trotz offensichtlich vorhandener Fische tat sich erstmal gar nichts. Das hier sind übrigens richtige Blaubeeren, erkennbar an den grünen Zweigen, an diesem Gewächs. Und jetzt Ende September sind die halt extrem lecker. Eine wunderschöne Forelle. Schönes Forellchen. Da brauchen wir so ganz kleine Forellen. Schade. Hier fängt man zwar eine nach der anderen, aber eben leider doch die typische Größe: 20 cm. Die richtige Stelle bzw. den richtigen Spot hatte ich gefunden. Nur die Größe ließ zu wünschen übrig. So also ist man mit dem Stickbait. Bisschen größer, vielleicht kann man damit ja erreichen, dass auch die Forellen größer werden. Eine Forelle nach dem anderen, hier. Ja? Allerdings würde ich nur so zeigen. Das ist auch eine Forelle. Und wieder nicht hier auf der Großforelle. Angeblich soll es ja hier zwei Kilo Forellen dran geben. Bisher würde ich aber eher sagen, ups, da ist der Klappe weg. Anlauf Nummer drei an dem schönen See. Hier bin ich schon an dem Bach Einlauf, also an dem Zulauf zum See. Und versuche jetzt hier irgendwo einen Weg durch den Sumpf, durch den Teich, durch den Bach, was auch so immer, mir auf die andere Seite zu bauen. Okay, so scheint es wieder ohne Gummistiefel nicht gut zu so machen, mal Was die Wassertiefe prüfen. Ja, das könnte gerade so reichen. Dann habe ich mal das jetzt nicht regnet. damit ich gleich einen Wasserstand habe, habe ich kein Problem, beziehungsweise Füße. Das ist hier eine Bärentatze. Das sieht mir jetzt so ein bisschen so aus. Ich hoffe, ich komme hier nicht mit Bären in die Quere, darauf habe ich jetzt nicht so Lust. In Norwegen erlebe ich so manche Parallele zu den Kanaren. Dieser See ist wie ein Flashback zu den Schwarzbarschgewässern auf Gran Canaria um das Jahr 2010 rum. Viel zu viele kleine Fische, die nie einen Haken gesehen hatten. Diese Unberührtheit haben die Seen dort ja leider komplett verloren. An diesem Tag entschied ich mich, meine alte Heimat Gran Canaria 2022 nicht zu besuchen. Ausgelatschte Trampelpfade an den Seen, Touristen, Autos auf den Parkplätzen, Vollgemüllte und nach Urin stinkende Plätze am Meer, um die man sich auch noch mit den Einheimischen streiten muss. Dann doch lieber ein paar kleine Forellen in dieser erholsamen Einsamkeit und Freiheit. Und 2023 fahre ich hier auf jeden Fall an den See der Monsterforellen.